Eine BVG-Reform ist dringend nötig. Mit dem Vorschlag des Nationalrats liegt ein fairer und bezahlbarer Vorschlag auf dem Tisch. Das Rentenniveau ist gesichert. Es gibt faire Ausgleichsmaßnahmen für die Übergangsgeneration. Und mehr Tieflohnempfänger erhalten eine Rente. Und vor allem die systemwidrige Umverteilung von Jung zu Alt wird reduziert. Der Vorschlag des Nationalrats bietet so eine für die Versicherten faire BVG-Reform.